BAMF-Skandal Seehofers Woche der Wahrheit. Er hatte sich das ganz anders vorgestellt. Horst Seehofer wollte dem Land zeigen, wie gut ein Bundesinnenminister seine Sache machen kann. Natürlich wollte der CSU-Chef nicht alles rückgängig machen, was aus Sicht seiner Partei in der Flüchtlingspolitik nicht richtig funktioniert hat in den vergangenen zwei. Drei Jahren, aber eben den Bürgern zumindest das Gefühl zurückgeben, dass in diesem Land alles seinen geordneten Gang geht. Und nun das, gerade mal zwei Monate im Amt ereilt Innenminister Seehofer ein Skandal. Der genau für das Gegenteil steht. Verwaltungsschaos, massenhafter von Mitarbeitern einer Bundesbehörde organisierte Asylmissbrauch, möglicherweise sogar zum Zweck persönlicher Bereicherung. Und zwar im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, das als nachgeordnete Behörde zum Verantwortungsbereich des Ministers gehört. Das Vertrauen in unser Asylsystem und die Asylverfahren, die nach Recht und Gesetz entschieden werden, muss dringend wiederhergestellt werden, sagt Seehofer. Aber wie soll das gehen, wo beinahe jeden Tag neue Details aus der Bremer BAMF-Außenstelle die Runde machen? Auch aus anderen Außenstellen, beispielsweise in Bingen am Rhein, wurden zuletzt massive Unregelmäßigkeiten in Asylverfahren bekannt. Insgesamt in zehn BAMF-Standorten sollen nun die Abläufe überprüft werden. Stand jetzt! Bundesjustizministerin Katharina Balei, SPD, plädiert für stichprobenhafte Überprüfungen aller Asylentscheidungen in der Zukunft. Und was, wenn man am Ende sogar potenziellen Attentäter durch die Fehlentscheidungen Asyl gewährt hätte? Nach Spiegelinformationen sind inzwischen auch das Bundeskriminalamt, BKA, und das Bundesamt für Verfassungsschutz involviert, die Überprüfung von alleine mehr als 1200 Fällen aus Bremen läuft auf Hochtouren. für den Bereich der Gefahrenermittlung, also der Überprüfung, ob und inwieweit relevante Personen schrägstrich gefährdet, ja. eventuell von entsprechenden Asylentscheidungen profitiert haben könnten, findet die Überprüfung in enger Abstimmung des Bundeskriminalamts bzw. des Bundesamtes für Verfassungsschutz mit den betroffenen Ländern derzeit statt sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums dem Spiegel. FDP und AfD verlangen wegen der Affäre in der Bremer-BAMF-Außenstelle bereits jetzt einen Untersuchungsausschuss, zunächst allerdings wird sich der Innenausschuss des Bundestags am Dienstag in einer Sondersitzung mit dem Thema befassen. Geladen ist unter anderem Seehofer, auch bamf Utah Jutta Kort soll den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Vom Verlauf der Sitzung dürfte es abhängen, ob sich die Grünen der Forderung nach einem Untersuchungsausschuss anschließen, auch bei der Linken ist man der Idee inzwischen nicht mehr völlig abgeneigt. Die Einsetzung eines U-Ausschusses erfordert ein Viertel der Stimmen des Bundestags, es müssten deshalb wenigstens drei der vier Oppositionsfraktionen dafür stimmen. Seehofer betont, er hätte mit einem U-Ausschuss kein Problem. Er will demonstrieren, wie wichtig ihm maximale Aufklärung ist, ohne Ansehen von Personen, umfassend und auf allen Ebenen, erklärte der CSU-Chef am Sonntag. Der Bremer bamf Außenstelle hat er bereits bis auf weiteres die Asylverfahren entzogen. Noch braucht Seehofer die BAMF Käfin Kort. Die Zukunft von Utah Kort als Behördenkäfin wird mit jedem neuen Fall von Unregelmäßigkeiten in ihrem Haus ungewisser. Für den Auftritt im Innenausschuss braucht sie Seehofer wohl noch, gut möglich, dass er sie danach entlässt. Aber längst geht es eben auch um den Umgang seines Hauses mit dem Skandal in Bremen. Um die Frage, wie mit Informationen zu dem Thema umgegangen wurde. Und darum, was Seehofer selbst wann wusste. Natürlich fällt die politische Verantwortung zunächst in die Amtszeit seines Vorgängers Thomas Demezie mit gravis Räfer von der CDU. Wie eine Sprecherin gegenüber der Bild am Sonntag mitteilte, wurde das Innenministerium bereits am 7. November vergangenen Jahres über viele Ungereimtheiten in der Außenstelle Bremen in einer Telefonkonferenz unterrichtet. Entsprechenden Handlungsbedarf sah man offenbar nicht. Dem Erzieher ging Mitte März, Seehofer folgte ihm als Minister nach. Aber dann tauchte ja auch noch die bayerische Beamtin Josefa Schmid auf. Die als Interimsleiterin nach Bremen geschickt worden war und ihren Bericht über die dortigen Missstände eigenen Angaben zufolge ab März nachdrücklich bei Seehofer und seinen Leuten hinterlegte, zuletzt am 4. April bei dessen Parteifront und parlamentarischem Staatssekretär Stefan Mayer. Meyer leitete das Papier angeblich weder an Seehofer noch an die Fachleute des Ministeriums weiter. Es erinnert deshalb beinahe an Satire, dass Innenminister Seehofer zwei Tage später zum Antrittsbesuch in der Nürnberger Bahnfzentrale erschien, und die Behörde beinahe euphorisch lobte. Geordnete Abläufe? Was Seehofer als Innenminister demonstrieren wollte, ist offenbar nicht nur im BAMF unterentwickelt, sondern nach wie vor auch in seinem eigenen Haus. Und das ist dann doch ein ernstzunehmendes Problem für den CSU-Chef. Umso entscheidender ist sein Auftritt im Ausschuss am Dienstag. Der muss sitzen. Schon ist vom Fehlstart als Innenminister die Rede. Natürlich ärgert ihn das. Aber es spornt einen wie Heust Seehofe auch an.